ein bisschen aufzuwärmen, ein bisschen Bewegung reinzukriegen, kannst du ähm, dir eigentlich nur deinen Stuhl nehmen, du brauchst gar nichts weiter als den Stuhl. Du kannst es auch äh, ganz normal auf der Matte im Sitzen machen, ähm, du brauchst einfach irgendeine Unterlage zum Sitzen. Und dann stell hier einmal die Füße ungefähr wieder der breit auf der Matte auf, dass du einen stabilen Sitz hast, ein bisschen länger in deiner Wirbelsäule und dann hier einfach so ein bisschen mit deinem Becken hin und her. Das heißt, nehme ich kurz mal so, du kannst jetzt dein Becken einmal nach vorne kippen, dass du hier so ein Hohlkreuz hast und einmal nach hinten kippen, dass du so einen leichten Buckel hier drin hast. Also du gehst immer in so zwei Extreme, in das kleine Hohlkreuz und in den leichten Buckel. Und damit kannst du einfach mal so ein bisschen spielen mit deinem Becken. Also kippt das Becken, dass du ein Kreuz hast und dann bricht es wieder auf und kippt es wieder nach vorne für das Hohekreuz und wieder das andere Extrem in den kleinen Buckel. Und damit kannst du einfach mal so ein bisschen hin und her spielen. Und dann kannst du auch dein Brustkorb einmal wieder zunehmen, das heißt, immer wenn du das Becken nach hinten kippst, für das kleine Hohlkreuz, hebt dein Brustkorb einmal ganz bewusst nach vorne an, zieh die Schulterblätter auf dem Rücken aufeinander zu und dann kommen die andere Gegenbewegung, kommen in so einen leichten Buckel, auch im oberen Rücken, zieh die Schultern aufeinander zu und dann kommen wieder in das leichte Hohlkreuz, hebt das Brustbein nach oben, zieh die Schulterblätter auf dem Rücken aufeinander zu und wiederholt das für ein paar Mal und auch das Ganze mit deiner Atmung in Bewegung bringen, in Einklang bringen. Das heißt, immer wenn du in das Hohlkreuz gehst, den Brustkorb nach vorne hebst, atmest du ein. Und mit dem Ausatmen kommt in den Buckel hinein. Einatmen, leichtes Hohlkreuz. Ausatmet in den Buckel. Einatmet leichtes Hohlkreuz. Ausatmet in den Buckel.